you mm -hmm. Ich bin Gerhard Tormes, ich bin Musikschullehrer hier in Osnabrück und ich habe mit zwei Freunden zusammen die Aktion Arschloch ins Leben gerufen. Die Aktion Arschloch ist eine Reaktion auf rechte Gewalt und hat zum Ziel, den Song Schrei nach Liebe wieder in die Charts zu bringen. Der Hintergrund war einfach, dass wir uns schon, schon geärgert haben, wie über den Sommer so viel an, an, an, an Gewalttaten gegen Flüchtlingsheime, gegen, gegen Helfer auch und, und Brandstiftung und was nicht alles äh, und großen ausländerfeindlichen Demos äh, in den Nachrichten waren. Und wir fühlten uns dann schon tatsächlich auch an die 93, 92 erinnert, äh, wo es schon mal so eine, so eine Zeit gab hier in Deutschland. Äh, und äh, wo dann ja auch letztendlich der Song Schrei nach Liebe dann als, als Antwort darauf entstanden ist. Der Tweet entstand am Sonntag, 30. oder 31. August, als Startpunkt auf Twitter für die Aktion. Ich habe eine Mail an, an die Band geschickt, an die Ärzte, und dann kam so indirekt später, nach ein paar Tagen, die Meldung auf der Homepage, dass sie es begrüßen. Ohne soziale Medien hätte das Ganze in der Form nicht funktioniert, zumindest nicht so schnell. Das Ganze war komplett spontan und ungeplant. Und alles, was uns eingefallen ist dann, zum Beispiel eben auch über Radiosender zu gehen, ähm, die Leute aufzufordern, dass die äh, ihrerseits eben sich das Lied wünschen im Radio, das kam alles nach und nach. Der direkte Einstieg auf Platz ja, 12 war schon ein Achtungserfolg. Und dass wir dann tatsächlich die Woche drauf Platz 1 erreicht haben, war schon bombig. Also Musik geht bei vielen Leuten über den Verstand, weg einfach ins Herz rein was die Zukunft bringt. Wir haben Anfragen von Hilfsorganisationen, von Asylorganisationen, ob wir auf irgendeine Art zusammenarbeiten können und da überlegen wir, ob wir uns da irgendwie einbringen können. Natürlich kann man jetzt direkt mit so einer Aktion natürlich keinem Flüchtling helfen oder kein Asylbewerberheim wieder aufbauen oder schützen, aber es, ich glaube, ich hab, wir haben viele Leute ermutigt, sich einzubringen. Thank you